Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3 hier auf Puppen mit Zucker. Was ich fragen wollte, Kane denkt, dass Taylor okay. hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Ich glaube, du bist nur paranoid. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht, schlimme Situationen und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Ne, das der Putz Cool. Okay, cool, dass wir hier noch ein bisschen Story so nebenbei kriegen, aber... ...eigentlich... ...legen wir jetzt mit der nächsten Mission los. Ist der richtige Cyberkern? Jawohl. Ich sollte ein bisschen mit meiner <lacht> Sekundärwaffe spielen, um die zu leveln, aber irgendwie finde ich die einfach nicht nützlich. Äh, ja, ich bleib bei meiner Kuda. Die ist okay. Die gefällt mir ganz gut eigentlich. Also die hast bis jetzt recht gebracht, wenn ich sie bekommen habe. Also, ich würde jetzt nicht sagen, die ist nutzlos. Die Morde, die Säuberung der Station deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über fünf Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeizes zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakt. Kommt der so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler. Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Nutzt deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? kann Kane die Laufwerke aufspüren. Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Song? Jay Song? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Coach Schwarz. <lacht> Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey, noch eine Runde für uns. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, ha? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Kuhzone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute. Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist... Aber eins sage ich dir, wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, uh, Gouxio welche Überraschung? Ich wusste nicht, dass Sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer Sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Plan B. Plan B. Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit deine liebe Freundin. Ja, das dachte ich auch. Robotertrupp aktiviert Sturmmodus. Okay, und los geht's. Äh, das war jetzt recht chaotisch. <lacht> Komplett anders als erwartet. Ja. Wie ging das nochmal? R2 oder L2 glaube ich zusammen war die Spezialfähigkeit. Jawohl. Ich habe eine längere Pause, also hier längere Pause, zwei, drei Tage, aber ich habe ja nicht so viel gespielt bis jetzt. Kriegsherr, ich finde es immer noch zu dumm. Sagt von mir aus Heavy, Tank, was auch immer, aber Kriegsherr klingt zu dumm. Ah, ich krieg den schon. Ich schieße einfach nicht zu viel aufs Mal, weil sonst verzieht er. Das ist nicht so geil. Oh, Okay. Ich hab die noch fliegen sind und dachte, jo, die ist weg. Okay, immerhin sind wir hier recht frei, wie wir rumlaufen wieder. Sind hier noch Feinde? Das ist Hendrix. Das heißt hinter ihm ist sicher nichts mehr. Ach leck mich, muss hier weg. Ja, ich habe das Geschütz gesehen, aber Stück für Stück. Ja, mit dem Raketenwerfer auch nicht. Okay, ich launche trotzdem wieder hier oben. Leck mich. Okay, das Geschütz ist wirklich nervig. Ich geh mal runter. Komm, komm, komm, komm. Ich glaube, jetzt hab ich's. Da war, glaube ich, noch einer. Ja, okay, ich glaube, ich glaub, wir können rein. Ja, eben, ich habe jetzt zwei, drei Tage nicht gespielt, mal, seit letztem Mal, also. Aber ich habe die Steuerung im Griff. Ich weiß noch, dass ich auf meine coole R1 l 1 Steuerung umgeschaltet habe. Weil die für mich mehr Sinn macht. Achtung, 54i -Verstärkung nähert sich. Nehmen wir mal Muni mit. Kann ich hier keine Muni mitnehmen? Äh, fuck. Doch, da ist Muni Pack. Tja. Und los. Hilfe! Bitte! Das sind Zivilisten. Fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab... die hat mich erwischt. Aber ich glaube nicht, nicht die Granate, sondern die Gegner. Oh, mein Stuhl ist nicht blockiert. So. Dann gibt er nicht so weit nach hinten, wenn ich mich zurücklehne. Ah, fuck. Ich kann beim Schießen nicht schnell genug drehen, ich bin dem nicht nachgekommen. Aber meine Drohnen haben echt viel aufgeräumt schon, das ist schon nicht schlecht gewesen. Warte, oh, Hendrix, da sollte ich vielleicht nicht mehr drauf schießen. Wie kurz, jawohl, habe ich doch richtig gesehen, dass da noch eine Granate kommt. Ja, den können wir nicht mehr helfen. Scheiße. Wobei ich glaube, das sind Feinde, kann das sein. Den sollten wir vielleicht auch nicht helfen, aber... Irgendwie ist das halt kacke, wenn die so sterben. Ich finde das uncool. Egal, ob es jetzt äh, Feinde oder Freunde sind. Das macht man nicht. Los, meine Drohnen! Kann ich? Yeah, es geht hier. Wie gut. Komm, komm, komm, komm. Den haben wir erwischt, sehr gut. Und aus. Ah, es war ein Kriegsherr, ein Kriegsherr, niemand sagt was. Ich jetzt mal die Waffe. Okay, sie ist nicht schlecht. Sie ist okay. Ach so, da oben. Ja, sie ist nicht ganz so gut. Sie ist okay, man kann schnell schießen. Sie hat ein großes Magazin für eine Pistole. Sie ist akzeptabel. Ja, komm auf. Ja. Okay, da komme ich nicht hoch. Äh, ich kann da meine Munition auffüllen. Das ist von Vorteil. Habe ich vorhin gemerkt, man kann die Munition doch auffüllen eben. Ich mach nichts, ich bleibe hier. Ich mach gar nichts. Äh, wie bin ich jetzt gestorben? Jetzt habe ich nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Sonst checke ich wenigstens, wenn ich drauf gehe. Wieso? Hier jetzt gar nicht. Ich habe nur gesehen, da kommen Feinde. Da drüben. Ach so. kurz umgucken. So viel zum umgucken. Hä? Ich dachte ich muss jetzt... Ich gehe mal da hinten durch. Mal schauen was da ist. Nix ein. Da komm ich nicht mal rein, vor allem der ist blockiert. Voll geil. Der gehört zu uns. Okay. Ja, wie komme ich hier nochmal? X gedrückt halten, war doch, dass ich hochkomme, ne? Ah jetzt. Ja, ja, ja, ja, ich, ich hab gemerkt, dass ich abgeschossen werde. Da fliegen noch Drohnen rum. Achtung. Da. Drecksdrohne. Okay. Äh. Ach so. Ich dachte gerade, hä, er schießt jetzt durch die Wand auf mich. Nee, nee, das macht keinen Sinn. <lacht> Von da schießt einer auf mich, aber ich weiß nicht wo. Ach der da. So ein Super Soldier. Das war zu weit. Aber er lebt noch, das erkennt man daran, dass die Drohnen noch auf ihm kleben. Also Freund. Boah, fetten Headshot. Die Roboter sollten diese Tür aufbekommen. Ich nehme die gleiche Ausrüstung, aber ich nehme halt einfach wieder äh, für Munition. Ach du Scheiße. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Scheiße. Ah. Für die Dinger haben wir nicht genug Feuerkraft. Er ist schwer gepanzert, aber nicht kugelsicher. Deine Waffen liegen ihm klein. Ach, da unten ist er jetzt. Ja, leck mich doch. Ich will ja nicht unbedingt von dem getroffen werden. Anscheinend kriege ich den ja klein. Mal schauen, ob die Drohnen was machen. Okay. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass die Musik sich immer anpasst, weil sobald man äh, keinen Gegner mehr hat. Oder halt jetzt nicht mehr. So also, arenamäßig kriegt man richtige Musik. So wie jetzt. Bin ja schon dran. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Okay, jetzt muss ich die Gegner finden. Da oben kommt schon einer runter. Ich war mal hier. Der kommt schon rum, wenn er was will. Der hat's auch geschafft, seht ihr? Ach, die, die haben ja Raketen. Weißt du, ich habe jetzt so schön da gekämpft und nein. Machen wir die weg. Wo werde ich. Wieso stehen die hinter mir plötzlich? Arschloch. Ah, das ist Super Soldier. Wow, jetzt checke ich das erst. Ich geh mal weg, ich geh mal weg. Kann das sein, dass ich in die falsche Richtung laufe? Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Weil da sind einfach immer mehr Gewesen und ich kann mich beim besten Willen nicht dran. Bei der Toller Checkpoint. Bei Danke. Die Roboter halten einfach nichts aus. Nein, okay, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Du musst dich lass mich in Ruhe. Alles Pisser hier. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich gehe hier runter. Okay, das sind verdammt viele Feinde und ich check eh nicht in welche Richtung ich muss, weil wir ja random hinter Gegner gespawnt werden und so scheiße wie jetzt wieder. Die schicken mir einen fucking Super Soldier hinterher. Klar, natürlich. Ach, das ist doch behindert, ganz ehrlich. Sorry, sag mal, ich weiß. Stirb du Drecksroboter. Ja, genau. Natürlich. Natürlich. Ich springe da runter wieder hoch zu... Natürlich. Macht ja auch Sinn. Danke, Spiel. Ach, leck mich. Ja, komm. So. Moonipack, danke. Und jetzt langsam. Wo sind meine Drohnen hin wieder? Mache ich viel zu wenig Leute zu punchen. Oh, jetzt sind wir weiter. Cool. Jetzt wäre nur noch gut zu wissen, wo wir einen Mini-Checkpoint haben. Okay, eine Drohne zu töten, explodiert so schön und dann gehen die anderen weg. Ein Geist? Ein Geist? Solange du in der bist, ist alles gut. Total fantastisch. Nein. Ist das der Geist? Oh, ich dachte, es kommt schon wieder so ein scheiß Super Soldier. Ich kann mich nicht merken, wie die heißen. Wo sind die Feinde? Okay. Ein Trophäenladen geht hier so ewig. Ich habe eigentlich das ps menü gedruckt, weil ich wissen will, was das, das und das für eine Trophäe ist. Die klingt recht lustig. Äh, das sind alles Online-Maps, glaube ich. Und Zombie Chronicles halt Zombie-Modus. Decimator. Fein, das da. Schalten Sie, da kommen ja alle Aufsätze für eine Waffe frei. Achso, weil ich mit deinen Waffenlevel gemacht habe. Ja okay. Das ist so ein spezielles Achievement? Ist die Blendgranate oder? geschützt sind recht gut Der Upload, hä? Lüdi, kein Zugriff auf die Konsole. Was jetzt? Ein Biometrie-Scanner. Scanne Ihre Hand. Benutzer authentifiziert. Warte auf zweiten Abdruck. Zweiter Abdruck? Was soll der Scheiß? Achtung! Verstärkung nähert sich eurer Position. Die Abdruckscanner müssen für beide Geschwister ausgelegt sein. Nicht wirklich. Keine Zeit, keine Option. authentifiziert. Guten Tag, Montago. Bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen. Okay, Hendrix. Benutz die Konsole, denn DNI muss als Leiter für den Transfer herhalten. Das heißt? Vertrau mir, ja. Wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen, genau wie wir es mit den geheimstationen Daten am Dock gemacht haben. Mach bloß mein Gehirn nicht kaputt, Kang. Ist klar. Aber vielleicht gefällt dir nicht, was du siehst. Hendrix, alles okay? Ihm geht's gut. Ist ja normal. Geh kacken. Eindringlinge im ersten Stock. Bin unterwegs. Ach du Scheiße. Ach da oben. Solange kein Super Soldier kommt, alles okay. Dann bin ich zufrieden. Noch mehr? Okay, der ist voll reingelaufen. Holt euch! Nein, nein, ich sehe euch schon. Aber guter Versuch, Kollege. Nope. Nicht ganz. Ich weiß, dass da mehr Feinde sind. Ach, ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Kriege ich hier Muni? Ich weiß, irgendwo war ein Muni angeschrieben. Oder? War das vorhin erst? Fuck. Ich dachte, irgendwo stand Muni drin. Ich mach das noch einmal in alle Richtungen. Wieso laufen die hoch? <lacht> Mir kann es recht sein. Ja, ich, ich halte das schon aus. Hä? Ah fuck, ich dachte, ich kann hinter der Säule verschwinden. Was ist das denn jetzt? Ich probiere das nochmal aus, die Granate. Ich war mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo Munition rumliegt. Ich gehe mal hier weg. So, du kannst kacken gehen. Ich kriege wirklich die Waffen nicht mehr. Seit wann gibt's das nicht mehr? Das ist ja voll Kacke. Ich finde es jetzt persönlich voll wichtig, dass ich die Waffen vom Gegner mitnehmen kann in diesem Spiel. Also klar, hier gibt es mehr als genug äh, Munitionskisten, aber anscheinend in solchen Situationen eben doch nicht. Hinter mir ist noch einer. Scheiße. Das steht natürlich wieder an so einem richtig dummen Ort. Muni, da ist Muni. Mun, mun, mun, mun, mun. Ich wusste doch, ich habe irgendwo Muni gesehen. Aber dann habe ich hier wieder unbegrenzt Muni, das ist. Sehr angenehm und sehr einfach. stört mich ein bisschen. Es macht es zu einfach, meiner Meinung nach. Hi, aber guter Versuch. Wenn man das denn weiß. Wenn man es nicht, äh, nicht komplett ignoriert, wie ich. Ach, da ist er. cool. Wir beenden die Folge nachher. Wir haben jetzt sicher noch eine Cutscene. Danach beenden wir dann die Folge. War das ist der Ghost? Ah, der Geist. Wahrscheinlich. So, irgendwie fesseln wir euch die Story einfach absolut nicht. Okay, keine Evakuierung. Weiter mit <lacht> Echo 3! Bestätigt, weiter zur Markierung. 54 e -Doc. Ihr müsst eines Ihrer Boote kapern. Weiter! Nichts wie raus hier verdammt! Ja, okay, wir beenden die Folge hier. Äh, wir machen nächste Folge weiter. Ja, offensichtlich, wenn ich beende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Achso, ich kann hier auswählen, welchen ich will. Nice. Ich gucke mir das noch aus in der Pause kurz. Also, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Arten, alles mit Zucker. Cheerio!